Ja, schön, dass Sie alle bei uns geblieben sind, so zahlreich. Das freut mich wirklich, dass Sie nicht in den Raum gewechselt haben, sondern sich die spannenden Vorträge hier bei uns auf Bühne 1 angucken. Ähm, hier geht es gleich los mit einem Vortrag von Jakob Miksch. Wer hat an der Uhr gedreht? Zeitbasierte Geodaten modellieren, abfragen und visualisieren. Wenn Sie Fragen während des Vortrags haben, wissen Sie ja auch schon aus den anderen Vortragen sicherlich, gibt es im Venueless rechts neben dem Bild ein Fragenreiter, dort einfach die Frage stellen. Falls jemand anderes die Frage schon gestellt hat, einfach nochmal hochvoten. Ähm, je mehr Stimmen eine Frage hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir diese im Anschluss dann quasi mit ähm, Jakob mix besprechen. Und von daher bleibt mir jetzt nur viel Spaß zu wünschen und ähm, der Vortrag geht los. Bitte schön, Jakob. Hallo, mein Name ist Jakob Micksch. Ich darf Ihnen heute einen Vortrag halten zum Thema Wer hat an der Uhr gedreht? Zeitbasierte Geodaten modellieren, abfragen und visualisieren. Den Vortrag halte ich zusammen mit meinem Kollegen Christian Meyer. Wir sind beide von Maximum. Wir sitzen in Rheinland-Pfalz in Mutterstadt und bieten Dienstleistungen im Bereich Webmapping, GIS, GDI an. Machen alles äh, maßgeschneiderte WebGIS-Lösungen, Softwareentwicklung, prinzipiell alles rund um Geodaten und auch gern Beratung und Schulung. Ich steige gleich direkt in, das, in den Kern des Themas ein und zwar die Frage der Zeit. In den, der Geoinformatik beschäftigen wir uns ja eh schon mit zwei- bzw. drei Dimensionen, also natürlich X und Y, also vereinfacht äh, gesagt Länge- und Breitengrad oder auch ab und zu die Z-Dimension, also wenn die Höhe noch mit ins Spiel kommt. Und wir wollen jetzt mal beleuchten, was passiert, wenn man eben noch eine vierte Dimension, also die Zeit, mit dazu nimmt. Wir haben im vergangenen äh, vergangenen Monaten und Jahren äh, viel Erfahrungen äh, im Projekt Sauber gesammelt. Dabei geht es um Luftschadstoffe in verschiedenen Städten mit Partnern zu messen, zu verarbeiten, Vorhersagen zu treffen und die ganzen Daten äh, gesammelt in einer Infrastruktur äh, mit offenen ähm, Standards äh, bereitzustellen. Im Letzteren war eben unsere Aufgabe und da haben wir eben viel mit zeitbasierten Daten zu tun gehabt, sowohl im Raster als auch im Vektorformat. Ähm, format und da wollen wir jetzt eben ein paar Erkenntnisse teilen. Gleich erstmal als äh, Vektordaten zur Wiederholung. Also äh, vereinfacht gesagt, kann man, sind es äh, Punkte, Linien, äh, Polygone und werden äh, häufig äh, nach dem äh, Simple Feature Standard äh, modelliert, so dass man äh, jede einzelne Linie, jeder einzelne Punkt, jedes einzelne Polygon ein Feature ist, das äh, verschiedene Attribute hat und eine Möglichkeit die Daten, die Vektordaten mit der Zeit zu modellieren, ist ein Zeitstempel als, als separates Attribut zu nehmen. Das ist üblicherweise einer, kann prinzipiell aber auch sogar mehrere sein, wenn man, wenn die Daten bisher geben angenommen hat, jetzt Gebäude und hat ein äh, Datum, wann das gebaut wurde, wann es renoviert wurde und eventuell wann es abgerissen wurde. Also das sind viele äh, Möglichkeiten. Und es ist eben möglich, dass sich da ein Punkt mit einer, äh, der wandert sozusagen durch, die, durch den Raum und hat äh, verschiedene Zeitpunkte, ist immer noch das gleiche Feature, aber wandert eben umher und da kann man eben sagen, jeder Punkt hier hat eine eigene Geometrie. Vielleicht noch die gleiche ID, dass man weiß, dass das ursprünglich dasselbe Objekt war und wird noch mit dem separaten äh, Zeitstempel versehen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man jetzt in dem Fall eine, ähm, äh, eine Spur, für man, wo man gelaufen ist, äh, mit den äh, Standorten nachbilden kann. Die Zeit in Rasterdaten wird üblicherweise mit verschiedene Dateien gemacht, also man hat pro Zeitstand eine Datei, in der die äh, Daten zu dem entsprechenden Zeitstand äh, enthalten sind, also in dem Fall wäre es hier zum Beispiel das Jahr 2000, 2001, 2002, 2003 und so weiter und die legt man in verschiedenen ähm, Dateien ab, am besten mit einem Dateinamen, der ähm, sehr äh, selbsterklärend ist, also üblicherweise den ISO-Zeitstempel und ähm, der dann sowohl Menschen als auch maschinenlesbar ist. Das ist in Kürze, wie man eben die Daten lokal was sich ablegt und man möchte die Daten üblicherweise auch äh, mit anderen äh, Menschen oder Computern, Clients, wie auch immer teilen und dazu stehen mehrere Standards zur Verfügung, auf, die, auf drei von denen wir jetzt noch genauer eingehen und zwar ähm, der Web Map Service WMS, Web Feature Service, WFS und der Web Coverage Service WCS. Und zur Wiederholung, der WMS ist im Prinzip schickt ein, ein Bild von einer bestimmten Karte mit den äh, entsprechenden ähm, Koordinatensystem und der ähm, äh, Ausbreitung, also welches Gebiet er umfasst. Und es ist wichtig zu verstehen, dass darin nicht die eigentlichen Daten enthalten sind, sondern nur das Bild der Daten. Ähm, wenn man beispielsweise ein Geländemodell nimmt, dann würde man bei einem WMS äh, nur die, die Pixelwerte, des, äh, die Farbwerte des Geländemodells bekommen, aber jetzt nicht die Höhenwerte. Das ist äh, wichtig zu wissen. Nichtsdestotrotz will man auch die, äh, ist es äh, eigentlich am, äh, mit der am häufigsten benutzten ähm, Standard also zumindest, wenn es ums visuelle Darstellen von Karten im Web geht. Und da sind natürlich auch äh, zeitbasierte Daten enorm wichtig. Man will nämlich nicht nur einen bestimmten Ausschnitt haben, sondern auch von einem bestimmten Zeitstand. Das könnten zum Beispiel historische Daten sein. Ähm, da haben wir später ein äh, sehr schönes Beispiel aus der Rheinland-Pfalz. Und äh, wie man das jetzt genau äh, angibt, äh, das kommt jetzt im nächsten Schritt. Und zwar hat der WMS-Standard äh, schon direkt eine Möglichkeit, die Zeit abzufragen mit der Dimension äh, Zeit. Die wird hier in dem Capabilities-Dokument beschrieben. Also das Dokument, das äh, beschreibt, welche Möglichkeiten jetzt von diesem Service ausgehen, also was man abfragen kann. Und hier wird beschrieben, dass ich diesen speziellen Service... Abfragen kann und zwar äh, im zeitlich, in einem bestimmten zeitlichen Fenster, das hier angegeben wird, und zwar äh, mit: äh, Das hier ist die, der Startzeitpunkt nach, mit einem ISO-String definiert, das ist in dem Fall ist der 22. Juli 2020 bis zum ähm, 5. Äh, Mai 2021 und dann pt eine Stunde, das heißt in, eine, ähm, in einem Stundenrhythmus. Diese äh, Formulierung, mit, dieser, mit der kann man beliebig viele Zeitabstände modellieren, also man kann jetzt sagen alle 24 Stunden, alle 30 Sekunden, alle 10 Jahre und auch sehr krumme Zeiteinheiten können damit modelliert werden und in dem Fall sagt es eben, in mit den Zeitraum zwischen diesen beiden äh, Zeitstempeln ja, mit 1 Stunden Abständen sind überall äh, Daten vorhanden und es gibt einen Default-Wert, das ist äh, dieser hier und wenn ich jetzt beispielsweise äh, einen bestimmten Zeitstempel haben möchte, dann mache ich eine WMS-Abfrage, die enthält die ganzen klassischen Parameter, die man sonst auch kennt, die im, Im Groben ist es jetzt hier, also was jetzt für uns erstmal wichtig ist, ist die Bounding Box, äh, also die Koordinaten, ähm, die, die das Sichtfeld beschränken, das Koordinatensystem und zusätzlich noch dieser Time-Parameter. Wenn ich den angebe, dann kriege ich eben das Bild zurück von dem bestimmten Zeitstempel. Wenn ich den weglasse, dann wird dieser Zeitstempel genommen, der hier als Default angegeben ist. Beim äh, WFS ist die Sache ein bisschen komplizierter, weil die Zeit äh, Standard nicht direkt vorgesehen ist. Man muss sozusagen die, die Attribute des Features muss man selber abfragen, mit äh, sogenannten OGC-Filtern, auf die ich dann gleich zu sprechen komme, und es ist ein größerer Unterschied zwischen WFS1 und WFS2. Und wir haben ja vorher schon gesprochen, wie man die Daten bei sich äh, lokal modellieren kann. Da ist es aber auch so, dass man die ähm, natürlich nicht genau in demselben Modell an den Client weitergibt, wie man es sich bei sich ähm, abgespeichert hat. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt äh, Messstationen, die zu bestimmten Zeitstunden bestimmte Werte messen. Dann kann ich jetzt hier sagen, ich habe die Station Bonn, mein Jahr und äh, mein Messwert. Und dann wieder Bonn, das Jahr und den Messwert und so weiter. Und diese Daten sind ja relativ redundant. Hat bestimmte Vorteile, das so abzuspeichern, aber manchmal möchte der Client sie auch in einer anderen Form haben. Und da kann ich sie eben ummodellieren, indem ich mir jetzt beispielsweise alle ähm, Werte der Station Bonn ähm, zusammenfasse und dann die Messwerte aggregiere. Hier in so einem ähm, json äh, und das dann als String codiert wird, das hat den Vorteil, dass ich jetzt quasi von diesem einen Punkt alle Messwerte der Vergangenheit bekomme und das auch ganz einfach über den WFS geteilt werden kann. Das Problem ist, dass dieser Datentyp, der in diesem Property drin hängt, nicht so leicht für alle Clients zu lesen ist. Deswegen kommt es immer auf die Anwendung an, welche Art der Aggregation man eben teilt. Jetzt, wie man konkret mit dem WFS die Zeit abfragt. Da gibt es jetzt ähnlich wie man vorher beim WMS gesehen hat, die, äh, das Koordinatensystem. Und dann kann ich jetzt hier im Filter äh, angeben, welche Bounding Box ich haben möchte und welchen äh, Zeitstempel. Normalerweise gibt es ja auch ein Bounding box äh, Key, also ähm, Schlüsselwertpaar äh, hier. Allerdings, wenn man das in Kombination mit der Zeit benutzt, äh, ist, geht es nicht. Deswegen muss man auch die Bounding Box hier direkt im Filter angeben. Das eben jetzt einmal für WFS. Das ist ein XML, dieser OGC-Filter. Und schaut jetzt ein bisschen kompliziert aus, ist im Prinzip gar nicht so kompliziert. Ähm, es sind im Prinzip drei verschiedene Abfragen, die gemacht werden. Und zwar einmal. Soll unser Datum ähm, größer oder gleich diesem äh, Datum sein oder äh, kleiner oder gleich diesem Datum? Das ist hier dasselbe Datum und wir haben das jetzt gleich so genommen, damit wir, wenn man will, sich auch bestimmte Zeitspannen abfragen kann. Und zusätzlich eben noch diese Bounding Box, da wird jetzt dann hier angeben, was jetzt die Begrenzungen dieser Bounding Box sind. Das ist eben äh, für WFS1, das hängt man dann jetzt hier ähm, an dieses Filter-Property dran. Ähm, man sollte es allerdings noch ähm, encodieren, also dass diese das ganzen Sonderzeichen in, ähm, in dem Browser verständlich umgewandelt werden. Das passiert allerdings normalerweise eh, wenn man das automatisch im Webbrowser eingibt, wenn man es aber ähm, mit einer Programmiersprache ab, äh, abschickt, den Befehl, dann muss man vorher eben das entsprechend encodieren. Jetzt der Filter für WFS2, da hat man eben ähm, andere äh, Attribute hier, das heißt nicht mehr OGC, sondern FES und im Prinzip passiert das gleiche wie vorher, es wird eben halt äh, wieder diese beiden äh, Zeitfilter äh, äh, werden genommen und dann eben noch die Bounding-Box wird gefiltert. Dann als äh, dritten Standard, den wir vorstellen, ist der WCS, der Web Coverage Service. Der hat äh, Ähnlichkeiten mit dem Web-Map-Service mit dem ähm, Unterschied, dass er Rasterdaten liefert, allerdings wirklich die hohen Rasterdaten und nicht nur die Bilder davon. Und da ist es eben auch schon vorgesehen ähm, im Standard. Da kann ich dann hier ähm, mit dem äh, Subset äh, Time und dann meinen Zeitstempel angeben, von welchem Zeitpunkt ich eben die Daten haben möchte und äh, bekommt dann die entsprechende Rasterdatei und kann die dann äh, lokal ähm, speichern und mit QGIS beispielsweise weiterbearbeiten. Es gibt noch weitere Standards, zum Beispiel den äh, OGC API Features, API Maps und API Web Coverages. Das ist im Prinzip sind es die Nachfolgestandards von äh, WFS, WMS und Web Coverage Service. Äh, die haben wir jetzt noch nicht benutzt, wollen die aber in folgenden Projekten vermehrt einsetzen, weil die eben entscheidende Vorteile haben und ähm, soweit wir jetzt schon gesehen haben, auch schon die zeitliche Komponente wirklich direkt äh, im Standard mit vorgesehen ist. Äh, zusätzlich möchte ich noch erwähnen, gibt es äh, auch seit einiger Zeit den Stack Spatial temporal Asset Catalog. Da gibt es einen separaten Vortrag dazu. Wer da äh, mehr darüber wissen will, den kann ich da einfach äh, weiterhin, äh, weiter ähm, weiterleiten. Dann als nächste Frage, wie äh, stellt man solche Services bereit, also jetzt im konkreten Fall WMS, WFS und äh, WCS, da sind die standards ähm, äh, server die man eigentlich üblicherweise nimmt, Geo-Server, Map-Server und Kugel-Server eignen sich da, auch sicher noch weitere Server, aber das sind jetzt die, die wir ähm, untersucht haben, Geo-Server und Map-Server. Ähm, können eigentlich alle Features, während Kugel-Server, ähm, soweit ich jetzt weiß, WMS-Time nicht direkt unterstützt. Aber WFS äh, kann man eben durchaus äh, mit Zeitunterstützung äh, damit teilen. Dann als Clients ähm, gibt es prinzipiell kann jeder Client oder jedes Programm diese Standards ähm, lesen, weil sie ja offen dokumentiert sind Beziehungsweise jedes Programm könnte so verändert werden, dass sie die ähm, Standards liest. Direkt eingebaut hat eben äh, QGIS seit eh schon einiger Zeit. Das zeige ich jetzt auch gleich noch in einer Demo. Dann äh, Open Layers kann damit umgehen, Leaflet auch und ähm, sicher auch noch eben weitere. Dann hier haben wir... Ähm, in QGIS äh, ein äh, Layer reingeladen von ähm, Global Flats, das sind äh, Regen und der ist eben über WMS Time eingebunden und da kann ich dann hier oben bei QGIS diese Uhr anklicken und kann dann, da wird so ein Widget eingeblendet, mit dem ich da weiter äh, schalten kann und da kann ich dann mir sogar das dann automatisch weiterspielen, mir so einen Film erstellen und das funktioniert eben auch nicht nur für ähm, WMS, sondern auch für WFS. Also sehr spannend, äh, kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Dann haben wir äh, ein Beispiel, wo, äh, bei dem äh, VACUE zum Einsatz kommt, das ist unser ähm, Framework, mit des Vue.js ähm, und OpenLayers ähm, miteinander vereint. Dazu gibt es auch noch eine separate Demo-Session. Und in unserem Projekt Sauber, das ich vorher schon erwähnt habe, äh, benutzen wir das, um die Ergebnisse anzuzeigen. Da haben wir jetzt eben einen Client, der einen BMS anzeigt. Und den kann man über so einen Schieberegler konfigurieren. Äh, man kann auch, wenn man mag, äh, sich hier so ein Datumswidget äh, nehmen. Oder auch äh, eine Uhr, die könnte dann sogar Minuten äh, genau die Daten äh, abfragen, sofern man die, die Daten eben das hergeben. Und ähm, jetzt nochmal einen Sprung nach vorne wieder. Wir haben mit, äh, mit dem WCS-Service äh, können wir den Layer downloaden. Das hatten wir jetzt hier gerade gesehen bei diesem äh, Download-Knopf äh, und dann wird die aktuelle Rasterdatei, die jetzt hier nur visuell angezeigt wird, kann man als Rohdaten direkt äh, runterladen und dann entsprechend weiterverarbeiten. Und zu guter Letzt, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, kann man eben äh, historische Daten auch sehr gut damit anzeigen. Und dazu äh, hat das Landungsvermessungsamt. Äh, ähm, Rheinland-Pfalz hat die alten oder historischen topografischen Daten alle als BMS-Dienst zur Verfügung gestellt. Und die haben wir in einer Demo-Anwendung auch eingebunden. Die ist eben wieder mit diesem Schieberegler und man kann dann äh, sich einen beliebigen Ort aussuchen und dann die Zeit einstellen und wird dann auf die entsprech entsprechende Zeit äh, hingesucht und das ist eben. Sehr interessant, um Veränderungen zu sehen in der Siedlungsstruktur. Und auch kartografisch finde ich es persönlich sehr interessant, auch zu sehen, wie sich jetzt die Karten im Laufe der Jahre, Jahrzehnte verändert haben. Diese Demo kann auch live angeschaut werden. Die ist online verfügbar. Der Link ist in der Folie hinterlegt. Zusätzlich noch ein kurzer Hinweis. Es gab vor drei Jahren auch einen Vortrag zum Thema WMS Time, der auch sehr empfehlenswert ist. Ist auch hier verlinkt, kann man sich angucken. Und damit äh, danken wir und stehen für Rückfragen äh, gerne zur Verfügung. Ja, Danke, Jakob, für diesen äh, wirklich interessanten Vortrag. Ähm, ich glaube, ein schöner Einblick, ähm, was da alles geht, wo man alles an der Uhr drehen kann. Ähm, es gibt eine Frage und dann hätte ich auch noch eine. Ähm, und zwar gibt es einen großen Vorteil, anstatt mit WMS, mit WCS, also mit rohen Daten zu arbeiten. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Ja, also WMS man üblicherweise eben nur, wenn man sie äh, visualisieren will und äh, anzeigen im, im Webbrowser und äh, diese BCS ist jetzt nicht da, um es äh, zu, zu visualisieren, sondern wirklich jetzt die Daten selber weiter zu verarbeiten. Also äh, wenn man jetzt ein Höhenmodell hat, dann will ich das üblicherweise, wenn ich es anzeigen will, äh, will ich es mit dem Hillshade anzeigen, weil es dann quasi für das menschliche Auge viel besser zu erkennen ist, was jetzt oben und was unten ist, aber wenn ich äh, damit äh, das weiterverarbeiten möchte, dann braucht der Computer ja die Höhenwerte von jedem einzelnen Wert. Und insofern ist der WCS eigentlich nur dazu da, um die Daten, äh, die Rohdaten auszutauschen und WMS erst in mir zum Genau, dann gab es noch gerade die Frage nach links zu den Vortragsfolien. Ich glaube, ja. den hattest du schon im Chat gepostet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, richtig, die sind im Chat vorhanden, können okay. online angeguckt werden. Und sonst sicherlich auch quasi dann, noch werden sie nochmal im Programm verlinkt nach der Konferenz. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage. Ähm, mit Map-Server und Geo-Server ähm, geht das ganze Jahr. Weißt du, wie das mit QGIS-Server aussieht? Ob der das auch unterstützt? Äh, jetzt speziell äh, WMS, WCS. Genau, WMST quasi zum Beispiel. WMST geht meines Wissens hm. nicht, aber äh, WFS geht, weil man ja sozusagen eh das ähm, nicht über den offiziellen Weg geht, sondern quasi einfach mit ganz normalen Filtern macht. Oh. Wobei ich gesehen habe, dass in Zukunft äh, wird ja auch OGC, äh, die werden wie OGC APIs von Kugels Server auch unterstützt und da soll dann auch nativ gleich die Zeitkomponente Zeit mit dabei sein. Alles klar. Das klingt doch gut. Dann gucke ich jetzt noch mal, wenn keine weiteren Fragen mehr kommen. Danke ich dir auf jeden Fall noch mal herzlich für den tollen Vortrag und auch dafür, dass du hier für äh, Rede und Antwort quasi zur Verfügung standest. <Musik>